Mit der integrierten Waage können Sie alle Zutaten direkt in den Mixtopf einwiegen, egal ob Sie kochen, backen oder etwas vermischen möchten. Drücken Sie einfach die Tara-Taste und wiegen Sie alle Zutaten nacheinander ein.